Tim und Struppi, ohne sur la Lune. also ich muss sagen, das war äh, der erste Kontakt mit dieser Idee in den äh, Weltraum zu gehen. Und, äh, Tim und Struppi, äh, 450, ich war zehn Jahre alt und dann einige Jahre später Sputnik 1, dann ist es weitergegangen, ziemlich rasch, also ähm, Gagarin war einige Jahre später in, in 61. aber das war auch eine enorm große Stufe in meine, in meine Leidenschaft. Nicht nur können wir Satelliten in die Umlaufbahn bringen, aber Menschen. Das Apollo-Programm war natürlich ein sehr großer Faktor. Meine Eltern hatten kein Fernsehen, aber meine Tante hatte das und wir sind dagegen gegangen. Die ganze Familie, wir waren da die ganze Nacht, also das war fast unmöglich. Also passiert das wirklich? Und Ich war sehr beeindruckt. Ja. Ich wusste auch, dass es ein Experiment gab auf der Oberfläche des Mondes, die von der bern Universität gekommen ist, Johannes Geis. Und, äh, also die Berner hatten gute Gründe stolz zu sein und als Schweizer war ich auch ein wenig stolz. Ja. Und dann habe ich äh, Physik studiert in, in Lausanne und später Astrophysik in Genf. Und ich hatte auch Leidenschaft für Flugzeuge und ich habe meine Studien Gestoppt während zwei Jahren, dann bin ich Militärpilot geworden. Dann gab es diese zwei Leidenschaften, die wirklich waren für mich. Raumfahrt war einfach ein Traum, aber ein unmöglicher Traum für einen Schweizer. Das war, sagen wir, während des Apollo-Programms. Es ist nur ab 1975, dass man gehört hat, ja, also mit dem Space Shuttle werden die Europäer eingeladen, dabei zu sein, mit dem Space Lab-Programm und auch mit Astronauten. Dann ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ja. Meine Tätigkeit als Astrophysiker während einige Jahren und die Fliegerei, das war wirklich eine gute Kombination. Insbesondere als der Space Shuttle war, schlussendlich eine Raumfähre mit Flügeln. Das hat, hatte etwas zu tun mit, mit Flugzeugen auch. Ich, ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt durch das Shuttle-Programm und wollte das sicher probieren. Und äh, 1978 dann wurden die drei gewählt, Ulf, Merbold, Wubo Ockels und ich. Das war der Anfang von einer neue Karriere, eine fantastische Karriere. In 1992 der erste Flug und dann bang, bang, bang, drei weitere Flüge innerhalb acht Jahre. Das war, das war schön. Ich hatte sehr viel Enthusiasmus dafür, insbesondere für Hubble. Und Während der ersten dreieinhalb Jahre zwischen seiner Installierung in die Umlaufbahn im April 1990 bis der erste Besuch und ich war dabei. Äh, Ende 1993 äh, war das der Teleskop nicht sehr brauchbar. Die Bilder waren unscharf und dass ich diese Gelegenheit hatte, dann Hubble zu äh, besuchen und insbesondere zu reparieren und gute Sicht zu bringen wieder, äh, das war für mich die, die, das war meine beste Mission. Und dann bei der dritten Flur hatte man Probleme mit Kreiseln und der Hauptcomputer musste ausgewechselt werden, wie Gehirnchirurgie, kann man sagen. Das war auch äh, wichtig. Aber wenn ich auf Hubble arbeitete, obwohl das war in Weltraumspaziergang technische Arbeit mit äh, Werkzeugen und Händen, ich habe immer gedacht an die Bilder. Ich kann mich erinnern, wenn ich, ich für das erste Mal Hubble äh, berührt habe mit meinen Handschuhe. Auf der Handrail, eine gelbe Handrail im unteren Teil von Hubble, habe ich etwas gespürt, in mich. sehr stark sogar. Also meine ganze Tätigkeit als Astronaut war ich immer auch ein Wissenschaftler, obwohl sehr oft das war technisch dabei. Also während meiner ganze Zeit als Astronaut, wenn ich in Houston war, hatte, habe ich immer... Alle Missionen, die etwas zu tun hatten mit der Astrophysik, insbesondere die unbemannte Mission im Sonnensystem, haben wir gefolgt. Und in allen Universitäten in der Schweiz war wahrscheinlich die Universität Bern diejenige, die wirklich dabei war bei vielen Missionen, insbesondere äh, Missionen, unbemannte Missionen in das Sonnensystem, also Kenntnis des Sonnensystems. Das ist ein Teil der Astrophysik schlussendlich. Und in äh, Bern gibt es äh, diese Tradition. Äh, nicht nur dabei zu sein, aber dabei zu sein mit erster Klasse Instrumente und Talent und Leidenschaft. Wir haben viel erreicht, dank Sonden und Roboter im Sonnensystem und sehr oft mit Beteiligung von Bern. Ich würde sehr viel Interesse haben über Himmelskörper im Sonnensystem, die beyond Pluto sind. Zum Beispiel, man hat äh, sehr komische Objekte gefunden, da sie sehr weit sind und sehr kalt sind. Ich glaube, mehr Kenntnis über die äh, Körperbelt und äh, Ort-Cloud, äh, das wäre fantastisch. Und äh, ich wünsche, dass äh, bald auch Bern dabei ist, äh, Beyond Pluto.